ich begrüße euch heute möchte ich mit euch über das thema terror sprechen und zwar was mögliche ursachen dafür sind und natürlich mögliche lösungen in den letzten tagen habe ich immer wieder gehört wir müssen gegen den terror ankämpfen der islamistische terror ist ein problem wir müssen unsere freiheiten schützen indem wir alle Menschen, die gewaltbereit sind und unsere Freiheit und unsere Sicherheit gefährden, wegsperren, einsperren. Indem wir islamistische Vereinigungen, Organisationen kontrollieren oder zerstören und uns somit vor den Terror schützen. Ich kann verstehen, dass vor allem Politiker jetzt versuchen, gegen diese Gefahr anzukämpfen. Aber ich finde es ganz wichtig zu erkennen, dass alle diese Maßnahmen, der gesamte Kampf gegen den Terror, Nur als schutz als schutzmaßnahme angesehen werden kann wir wollen frieden und freiheit und fürchten uns vor gewalt und jetzt versuchen wir mit gewalt den terror zu bekämpfen Kurzfristig ähm, sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, sich mit Gewalt gegen Gewalt zu schützen. Aber wenn das die einzige Maßnahme ist, dann fördern wir gerade das, was wir vermeiden wollen, und zwar noch mehr Gewalt. Immer wieder höre ich, der Islam ist das Problem. Die Religion ist das Problem. Diese islamischen Vereinigungen sind das Problem. Für mich scheint dass das nur ein, eine erste Auswirkung eines tiefwürdigen liegenden Kernproblems ist. Meine Überzeugungen, was ich denke, wie ich entscheide, bestimmt mein Handeln, aber da fehlt noch etwas ganz Wichtiges, und zwar der emotionale Antrieb. Ich kann egal welche Überzeugungen haben, wenn ich keinen, keine Emotionen damit verknüpfe, wenn ich keinen inneren Antrieb habe, werde ich auch nicht handeln. Jemand, der zufrieden ist und innerlich ausgeglichen, der hat keine Motivation, jemanden anderen Gewalt anzutun. Deshalb möchte ich darauf hinweisen, die Überzeugungen, Egal welche Religion das ist, oder nicht religiöse Überzeugungen, die geben der inneren Unausgeglichenheit nur ja, einen Nährboden, damit sie sich ausdrücken kann. Aber Religionen oder Überzeugungen alleine sind nicht das Kernproblem von Gewalt und Gewaltbereitschaft. Was sind dann die Kernprobleme von Gewalt und Gewaltbereitschaft? Als erstes Unausgeglichenheit. Jeder Mensch strebt nach Ausgeglichenheit. Wenn jetzt ein körperliches Bedürfnis oder ein emotionales Bedürfnis, wenn, wenn diese nicht gestillt sind, ja, dann versuche ich, Wege zu finden, um wieder Ausgleich, um inneren Frieden, innere Ausgeglichenheit zu erlangen. Beim Terror kann man oft beobachten, dass Menschen so stark von ihrer inneren Unausgeglichenheit abweichen. Die haben anscheinend so starke emotionale Schmerzen, die stärker sind als die Angst vom Tod. Da wird es ganz schwer, diese Menschen mit Bestrafung oder mit Androhung von Gewalt oder Strafen oder sogar dem Tod in ihrem Verhalten zu ändern. Also die gewöhnlichen Verhaltensmanipulationen, die wir mit Strafen durchführen können, wirken ab einer bestimmten Schwelle nicht mehr. Wenn ich so starken Unfrieden in mir spüre, wenn ich so starke, unangenehme Emotionen in mir spüre, dann wirken diese Verhaltensmanipulationen nicht mehr. Ein direkter, eine direkte Auswirkung von dieser inneren, starken inneren Unausgeglichenheit ist die Abgrenzung von anderen Menschen. Wenn ich jetzt emotionale Schmerzen empfinde, dann zieht sich meine Aufmerksamkeit zusammen. Ich kann mich nicht mehr um andere kümmern. Meine Kapazität für Mitgefühl und auch für Verständnis ist eingeschränkt. Ich bin so sehr mit mir selbst beschäftigt und damit wie ich jetzt die Schmerzen vermeide oder ändere oder wieder einen Ausgleich schaffe, dass ich keine Kapazität mehr habe, mich um das Wohlbefinden anderer Menschen zu kümmern oder mich gar in diese hineinzufüllen. Und das ermöglicht nachher Gewalttaten, die wir uns als Durchschnittsmenschen, jetzt einmal in Österreich, Deutschland, im mitteleuropäischen Raum, vielleicht gar nicht vorstellen können, dass wir selbst je so in einer verzweifelten Lage sind, dass wir anderen Menschen so viel Leid antun oder diese sogar umbringen. Das heißt aber auch, es bringt da nicht viel an die Empathie zu appellieren oder zu sagen, ja, das ist falsch, was du tust. Die Schmerzen, die emotionalen Schmerzen überwiegen. Wenn wir da Frieden schaffen wollen, dann müssen wir versuchen, den Menschen zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, dass sie ihre Bedürfnisse stillen können, dass sie wieder zumindest halbwegs emotional sich ausgeglichen fühlen. Wenn ich jetzt selbst emotional überfordert bin, dann kann ich mich mit meinen Emotionen beschäftigen und versuchen, auch diese zu verarbeiten. Und sobald ich selbst ausgeglichen bin, in den Momenten habe ich dann auch die Kapazität, mit anderen mitzufüllen. Ich kann Menschen, mit denen ich Kontakt habe, meine Ausgeglichenheit quasi zur Verfügung stellen, ihnen zuhören, an ihren Ängsten und Sorgen teilhaben, mit ihnen mitfühlen. Ein zweites Kernproblem ist das blinde Vertrauen in Autoritäten. Wenn wir unsere Verantwortung für unser Denken, für unser Entscheiden und für unser Handeln abgeben und Autoritäten blind gehorchen, dann öffnen wir die Tür für Gewalt. Denn wer bestimmt schon, welche Autorität die richtige ist? Mein Eindruck ist, dass in der Schule noch immer diese Art von Funktionieren den Schulern antrainiert wird. Der Lehrer ist der Autorität, der weiß, was richtig und falsch ist. Ich richte mich danach ja, und dann werde ich belohnt oder wenn ich mich... Ähm, gegen die Erwartungen des Lehrers auflehne oder dagegen handle, werde ich bestraft. Später dann, wenn ich ein Arbeitnehmer bin, habe ich meinen Vorgesetzten. Das ist dann meine Autorität, meine unmittelbare, nach der ich mich zu richten habe. Und natürlich auch als Staatsbürger habe ich den Staat oder die Regierung, die mir viele Sachen, vorschreibt, Aber hier ist es ganz wichtig, dass wir die Verantwortung nicht abgeben. Und zwar müssen wir lernen, eigenverantwortlich, selbstständig und auch kritisch zu denken und auch danach zu handeln. Alle Vorgaben, Gesetze, Maßnahmen, die von Autoritäten kommen, können wertvolle Anhaltspunkte sein. Aber die, die letzte Verantwortung für mein Handeln muss immer noch ich selbst übernehmen. Denn wenn ich es gewohnt bin, die Verantwortung für meine Entscheidungen, für mein Handeln abzugeben, weil ich mir keine Gedanken mehr mache, was richtig oder falsch ist, vielleicht sogar auch, weil ich Angst habe davor, mich der Autorität zu widersetzen, dann bin ich sehr anfällig für Autoritäten, die Gewalt vertreten, die vielleicht Pläne dafür haben, Terroraktionen auszuführen. Und ich bin dann einfach einer, der gelernt hat, mich nach Autoritäten zu richten. Ich habe starke Ängste, Sorgen, bin emotional komplett überfordert und suche einen Ausweg und finde vielleicht einen scheinbaren Ausweg, indem ich mich Organisationen anschließe, die mir vielleicht versprechen, dass dadurch meine Probleme gelöst werden oder dass ich zumindest einen Beitrag für meine Mitmenschen leiste, die ähnlich empfinden und dass ich mein eigenes Leben aufs Spiel setzen oder hergeben soll, damit ich das Wohlbefinden einer bestimmten Gruppe, und zwar der Menschen, denen ich, denen ich mich verbunden fühle, fördere, dass ich das Wohlbefinden von denen verbessere. Nochmals zusammengefasst, der Kampf gegen den Terror ist eine Schutzmaßnahme. Wir wenden Gewalt an, um uns kurzfristig vor gewaltbereiten Menschen zu schützen. Aber Frieden und friedliches Zusammenleben lässt sich nicht erzwingen. Das Kernproblem von Terror und Gewalt ist die innere Unausgeglichenheit. In unserem Bereich meist eine emotionale Überforderung, Zusammen mit blindem Gehorsam und fehlendem, eigenverantwortlichen, kritischen Denken. Das heißt, wenn wir Frieden und Respekt füreinander fördern wollen, dann müssen wir auch dementsprechende Maßnahmen setzen. Wir müssen mit dem Beispiel auch vorangehen. Und den Frieden und den Respekt leben. Vor allem, wenn ich selbst in der Lage bin, in der es mir sehr gut geht, in der ich ausgeglichen bin, mit meinen Ängsten gut umgehen kann, meine Emotionen verarbeiten kann, dann kann ich anderen Menschen helfen, indem ich mit ihnen mitfühle ihnen Zeit schenke und ihnen zuhöre und ihnen damit helfe, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Probleme zu bewältigen und falls sie professionelle Hilfe brauchen, sie auch in die richtige Richtung zu leiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.